Hallo, Lieben, Christian Schmeier, Pateraport, Beziehungscoach, mein Videoblog rund um die Themen der und Liebe. Äh, heute geht es mir um das elendige Thema, äh, verliebt in die beste Freundin, so. Und ähm, ja, es ist aber, war bisher eine platonische Beziehung. Äh, schauen wir mal rein von einem Herrn. Äh, du kannst solche Fragen auch über ein Formular über liebeschiff.de Stellen. Ich habe nur eine Bitte, wenn du solche Fragen stellst, dann überlege ich dir vorher, will ich das wirklich? Äh, manchmal haben wir es dann, äh, dann, weiß nicht, mich schon an Videos machen und was weiß ich und dann, ach nee, doch nicht und, äh, und das ist für mich immer ganz blöd. Also überlege ich das wirklich, will ich wirklich so eine Antwort haben und das wäre sehr fein. Uh, hallo, MC, ich verfolge dich jetzt schon seit einem Jahr, mache auch deine Kurse und habe mir auch dein erstes äh, Buch gekauft. Also der Liebescode. Heute habe ich mal etwas andere Frage an dich, in der es mehr um Freundschaft geht. Ich hatte vor etwa sieben Wochen festgestellt, dass ich mich in meine Kollegin, die auch meine beste Freundin ist, verliebt habe. Ja, das passiert gerade uns Männern halt sehr leicht. Also, wenn wir Single sind, sind äh, viel um eine Frau rum. Das ist, äh, ja, ist eigentlich gibt es so super witzige YouTube-Videos, <lacht> wo so Interviews gemacht werden und eigentlich also platonische Beziehungen interviewt werden und alle Frauen sagen, nee, das ist rein platonisch und alle Männer sagen, wenn sie dann gefragt werden, würdest du auch mal ein bisschen Badgewort machen mit deiner besten Freundin? Ja, klar, sofort. <lacht> ähm. Ich hatte vor etwa, achso, sieben Wochen, ja, hatten wir schon. Ich habe dann meinen Mut zusammengenommen und sie nach einem Date gefragt. Super, finde ich richtig, richtig gut, sage ich ganz ehrlich. Äh, nachdem ich über diesen Zeitraum und davor körperliche Nähe ihrerseits und immer häufiger Treffen mit ihr und auch anderen Freunden sowie andere Signale ihrerseits wahrgenommen hatte, die ich als Interesse interpretiert habe. Ja, kann ja auch sein, du kannst es nicht wissen, du machst ein Date. Ähm, vielleicht war sie auch einfach nur nett und sehr gut, ne? finde ich. Gut, wie gesagt, äh, wenn eine Frau einen länger kennt, ähm, also normalerweise haben wir ja im Dating-Prozess immer so drei Töpfe, sag ich mal, wo eine Frau und Männer einsortiert, gibt Topf, äh, es gibt den Topf, finde ich immer hot, es gibt den Topf, finde ich nie hot und es gibt den Topf, weiß ich noch nicht so genau, mal gucken, wie sich entwickelt und dieser dritte Topf, der ist aber nicht lange verfügbar, das heißt, ähm, wenn man mit einer Frau länger befreundet ist, gibt es eigentlich nur noch zwei Töpfe. Entweder, sich also ich fand ich auch schon immer hot, das kann man nicht wissen, ist eher seltener als das andere oder du bist halt schon längst in der Friendzone und da gibt es auch oft keinen Weg mehr raus, manchmal schon ähm, und ich habe das ja auch gerade im Liebescode ja auch gesagt, ähm, was denke ich die einzige Möglichkeit da ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm Sie sagt mir daraufhin, dass ich nicht ihr Typ sei, also bis dritte Schublade, <lacht> erstmal. Ähm, was mich in diesem Moment auch fein war. Naja, irgendwie ja nicht, ne? Irgendwie ja nicht. Unerwartet, aber okay. Sie sagt mir dann auch, das ist immer so scheiße, man denkt, da ist doch was, ne? Ja. Dass ich mich nur als Freund sehe. Die Friendzone, die yeah, Friendzone. Ähm. Und dass es auch so bleiben würde. Daraufhin entgegne ich hier gegenüber, dass es äh, mir aktuell nicht vorstellen kann, nur mit ihr Befreundet zu sein und ich Abstand ihr gewinnen müsste. Ah, ich finde ich find deine Reaktion super, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, also ich bin bei dem Thema, bin ich absolut extrem. Also ich will das auch nicht als einzig mögliche Art damit umzugehen, hinstellen. Ähm, aber ich sage das dazu gleich noch mehr, ich lese das mal weiter. Ich wollte doch nicht stillstehen oder rückwärts gehen, ehrlich zu mir sein und ihr sein. Perfekt, deswegen sagte ich ihr, dass ich Kontakt zu ihr zunächst minimieren und auf das Nötigste beschränken werde, mit der Begründung, dass ich die Gefühle für sich verarbeiten und schnell loswerden wolle. Perfekt, das ist jetzt zweieinhalb Wochen her, seitdem hat sich einiges getan. Zum einen kam sie plötzlich nicht mehr mit der Situation klar, was verständlich ist, und hat mich konfrontiert, als ich sie im Arbeitsumfeld neutral behandelt habe. Und auf dem Weg zur Arbeit, wo wir den gleichen Weg haben, vermieden habe. Sie fragte mich, ob ich es denn fair finde, wie ich mich gegenüber ihr verhalte. Ja, also das kann ich, ähm, <lacht> das ist auch echt so ein Klassiker, muss ich wirklich sagen. Also auch als Mann muss ich wirklich sagen, absoluter Klassiker. Äh, die Frau erwartet natürlich, dass du jetzt ewig immer nur äh, ihr Kumpel bist, und dir, obwohl du und sie verliebt bist, dass du dir das jetzt anhörst, wie sie andere Männer durchnimmt und was weiß ich, und ähm, neue Freunde hat und noch mehr und dass du das alles anhörst, obwohl du verliebt bist und da sind viele Frauen, können sich das, äh, sind so gewöhnt, dass sie Männer an die Fremdzone stecken können, dass sie dann völlig aus dem Häuschen sind, wenn man das auf einmal nicht, nicht mitmacht. Der kann dir natürlich nicht vorschreiben, wie du zu fühlen hast, völlig klar, ne? wenn du sagst, es kann sich mit dir nichts vorstellen, dann ist es so. Aber du musst als Mann das nicht akzeptieren, ne? Du musst als Mann nicht akzeptieren, dann weiter befreundet sein zu müssen, ne? Aber das habe ich auch schon erlebt, dass dann, ich hatte das mal, das wirklich auch einer der letzten Dating-Situationen, die ich äh, per Online-Dating hatte, echt eine eigentlich äh, coole Frau irgendwie, und dann hatten wir gedatet und das ging auch ganz gut voran und dann irgendwann dachte sie, nee. Lass uns doch Freunde bleiben und da habe ich gesagt, du, sorry, nee, nee. never, ohne mich habe ich keinen Bock drauf, ich habe andere Ziele mit dir und ähm, nee, dann bin ich das lieber und ich bin dann völlig ausgerastet, weil sie das, weiß nicht, Frauen kennen das auch, also gerade attraktive Frauen kennen das überhaupt nicht, dass ein Mann das nicht mitmacht, weil sie das eigentlich kennen, dass ein Mann das dann still erduldet in der Hoffnung, dass sich doch noch irgendwas ergibt. Was es aber nicht tut, weil das nicht an der Polarität ist. Was du machst, das ist in der männlichen Polarität. Also ich feiere das, ich weiß, dass es andere anders sehen, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? ist dein gutes Recht äh, zu sagen, ich möchte jetzt Distanz haben, äh, ich muss das erstmal verarbeiten. ne? ist dein gutes Recht. Äh, Sie hat mir vor, dass ich sie behandle, als ob sie das Arschloch wäre, worauf ich entgegnete, dass sie das überhaupt nicht sei. Und ich ihr sagte, dass ich ihr bereits sagte, dass ich Abstand bräuchte. Ja, dass es für sie natürlich jetzt auch blöd ist. Äh, vor allem, wenn sie sich als Freund schätzt, ist ja klar. Aber ich denke, das ist genau das Gespräch, was dann geführt werden muss. Habt ihr jetzt gemacht? Daraufhin warf sie mir vor, ich würde mich ihr respektlos gegenüber verhalten und verließ das Gespräch. Ja, das ist eine Frau, die damit nicht klarkommt jetzt. Ne? Dass du Grenzen setzt. Ähm... Ist wie es ist, ne? Ich sprach dann, äh, für mich war die Sache erstmal gegessen und ich wollte mich weiter neutral. Ich sprach dann mit einem Freund über die Geschehnisse an diesem Tag und verfasste daraufhin eine längere Sprachnachricht, um meine Gefühle ihr gegenüber auszuklammern und dass sie mir nach wie vor wichtig ist. Ja, also finde ich sehr, sehr nett und auch aller ehren wert. Ähm, ich habe zu dem Punkt eine extreme Meinung und ich will die jetzt aber auch nicht als einzig mögliche hier. Äh, verkaufen. Also, meine Meinung ist, äh, wenn du eine Frau hot findest und du bist Single und die ist Single und ihr seid befreundet und du hast dich in sie verliebt und äh, sie will dich nicht daten, was heißt sie will dich nicht daten, also sie fühlt es halt einfach nicht, dann würde ich lieber die Beziehung beenden. <lacht> sag ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock drauf. Keinen Bock drauf, äh, dann stehe ich lieber zu mir als Mann und sage: ähm, Ja, verstehe ich, alles gut, aber unter diesen, ich habe keinen Bock mehr jetzt anzuhören, wie du, äh, was weiß ich, dann, wie du andere Freunde anschleppst. Und ich muss mir das immer anhören. Nee, sorry, fühle ich einfach nicht. Ähm, ich beende das jetzt hier. Das würde ich machen. wenn man jetzt Natürlich können Männer und Frauen befreundet sein, wenn vielleicht beide Beziehungen sind und was weiß ich, oder wirklich beide nichts voneinander wollen, was, glaube ich, die Ausnahme ist. Aber gut, äh, natürlich geht das. Aber ich bin eigentlich gut damit gefahren. Ich habe das früher auch immer anders gemacht. Gott, dann bleibt man doch befreundet und hofft still, dass sich irgendwas tut. Tut sich natürlich nicht, leidet unendlich. Und ich habe ja irgendwann mich entschieden, in meinem Leben, es gibt nur noch saubere Strukturen irgendwie. Und ja, und dann setzt du es eben um. Und das ist aber doch oft was passiert, sobald du anfängst, deine eigenen Standards umzusetzen, Flippen häufig andere Leute aus, ne? <lacht> äh, aber das ist ja nicht dein Problem, ne? Das ist nicht dein Problem. Genauso wie nicht das Problem deiner Freundin ist, äh, dass sie dich nicht, nicht gut findet als Partner. Äh, genauso wenig ist es dein Problem, wenn sie sich das darüber aufregt, dass du nicht mehr, vielleicht, vielleicht nicht mehr mit ihr befreundet sein möchtest. Aber scheinbar willst du es ja doch noch. Was auch okay ist, wenn du das tragen kannst. Wie gesagt, ich würde es nicht mehr machen, aber ich weiß, dass es eine sehr... Ich, extreme Meinung ist und kann super verstehen, wenn Leute das anders handhaben, ich hätte da keinen Bock mehr drauf. Ist natürlich so ein Problem, wenn man wirklich lange, lange, lange befreundet ist und es ist die beste Freundin vielleicht, ist es einem doch wichtiger, die Freundschaft fortzuführen. Ist ja auch mal die Frage, wie sehr ist man verliebt und äh, kann man das wirklich runterschlucken? Also das muss dann letztlich jeder selber wissen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, wenn es wirklich super langjährige Freundin ist, ja, sonst dann doch versucht, irgendwie wieder hinzubiegen, aber ich weiß nicht, ich stelle mir das extrem schwierig vor. Aber ich finde, du hast bis hierhin alles richtig gemacht, sage so, ich ganz ehrlich. Ähm Und dass ich weiß, dass ich sie aktuell verletze, ja, aber sie hätte ich ja auch verletzt. Man, ihr, ihr verletzt euch ja beide nicht absichtlich, aber ihr fühlt, sagen wir so, ihr fühlt euch beide verletzt, aber du ja auch, ne? Äh, wie gesagt, genauso wenig, äh, wie, wie man von ihr erwarten kann, dass sie jetzt plötzlich mit dir zusammen sein will, ähm, kann sie von dir erwarten, dass du das jetzt akzeptierst, die Situation, ne? Absolut nicht. Ähm. Und dass ich weiß, dass ich sie aktuell verletze, aber dass das nicht meine Absicht ist, vor allem, weil ich sie auch, wie auch in der Nachricht gesagt habe, freundschaftlich liebe. Ja, da haben wir keine Zweifel, aber du willst auch, willst auch was anderes mit mir machen. <lacht> und mit ihr zusammen sein. Geht ne? da mal nicht von ab. Die Antwort ihrerseits lautet, dass sie nicht weiß, wie sie mit der Situation klar kämen. Ja, ist ja auch scheiße. Das verstehen wir alle, dass sie freundlich sei mir gegenüber und hinterfragt. Ob ein Mädchen nicht mehr freundlich sein darf. Also, sie hat ja auch nichts falsch gemacht. Das ist, steht außer Frage. Ne? Ist halt, wie es ist. Ne? Ist für euch beide jetzt blöd, aber so ist das Leben halt. Ne? Ähm, ah, sie natürlich hat natürlich auch nichts falsch gemacht. Klar. Absicht ganz genauso. Äh, sie warf mir vor, es wäre mir egal, wie es ihr mit der Situation ginge, mein Verhalten grenzwertig wäre und dass ich sie strafen wollte mit Missachtung und aus dem Weg gehen. Ja, ich verstehe schon, wie sie darauf kommt, aber vielleicht könnt ihr das ja noch besprechen. Sie glaubte außerdem, dass sie, dass ich es, glaubte außerdem nicht, dass ich es schaffen würde, mit den Gefühlen fertig zu werden und die Situation zu meistern. Ja, dann sollst du doch zufrieden sein, wenn du dich aus der Situation rausziehst. Ähm, daraufhin begab ich mich auf Sendepause und ich musste. Auch nur einmal zusammenarbeiten seitdem mit ihr. Ich verhielt mich neutral und sie genauso. In dieser Zeit ergründete ich, dass ich mich nur in eine Idee von ihr verliebt hatte, die auf einem krankhaften Bildungsmuster bezüglich meiner schlechten Beziehung mit meiner Mutter aufbaute. Ja, also da weiß ich, ja, fühlen mir jetzt die Hintergründe. Also lese ich jetzt mal einfach so vor, aber okay. Ähm, was ist denn das für ein. Für, für ein äh, krankhaftes Bindungsmuster, aber ihr, also ihr seid auch gut befreundet, wo ist jetzt hier das krankhafte und dann hast du sich in dir verliebt, das ist doch alles, finde ich jetzt nichts krankhaft, ähm, also erscheint mir jetzt nicht wie ein krankhaftes Bindungsmuster, aber vielleicht ähm, fehlen mir jetzt hier Informationen. Äh, krankhaft natürlich jetzt in Anführungsstrichen jetzt nicht. Ähm. Ernst gemeint. Ähm, ich verwechste in diesem Kontext Nähe, Wärme, Freundlichkeit und Fürsorge und Interesse und verliebe mich dadurch immer wieder in Ideen von Freundinnen und Kollegen. Ich finde das zum Großen, ich weiß jetzt nicht, ob du dich jeden Tag in jemand Neues verliebst, aber ähm, also sich in jemand äh, zu verlieben, den man so vielleicht optisch interessant findet und der einem dann auch äh, offen und warmherzig Entgegenkommt und nehme einfach mag, finde ich, dass man sich dann in den verliebt, finde ich völlig normal. Also, da weiß ich jetzt echt gesagt nicht, wo ihr das destruktive Muster ist, aber vielleicht versteht ihr das und könnt es in die Kommentare schreiben. Ähm ich arbeite daran, dass meinem Gehirn äh, in dieser Hinsicht Differenzierung beizubringen, was bisher ganz gut klappt. Na, ja, ich kann nur sagen, aus, aus meinem Leben, ich <lacht> auch schon. Äh, mal falsch eingeschätzt habe. Und gerade mit so einem mutigen Move, wie du ihn auch gemacht hast, sich die Person auf der anderen Seite dann doch überlegt hat, ob sie mich nicht äh, doch auch gut findet auf eine andere Weise. Also, ähm, ich finde, du hast da ja alles richtig gemacht. Ne? Entlieben klappt ganz gut bisher und kein Rebound mit einer anderen Kollegin oder Freundin. In der letzten Woche haben sich allerdings die Dinge überschlagen. Ich feierte... Mein äh, Streaming-Comeback, ähm, ja, scheinbar du auch Content-Creator und sie tauchte plötzlich in meinem Chat auf und interagierte mit mir. Sie lobte mich für meinen Stil zu streamen und die Leute zu unterhalten. Am nächsten Tag hatte ich wieder mit ihr zu arbeiten, wo dann auch zufälligerweise eine Kollegin auftauchte, mit der sie sich über zwei Stunden neben der Arbeit nur über Kerle unterhielt. Ja, das ist, das ist eben die Scheiße, dann ist man befreundet und muss ich das anhören, ne? Daraufhin kam auch noch ihre Mutter, Stiefbruder und Vater zum Essen. Ähm, mit denen unterhielt sie sich über ihre aktuelle Dating-Situation und ihren Typ Mann. Oh, das ist genau die Scheiße, die sie immer anhören muss. Ich fühlte mich vorgeführt, versuchte aber mir nichts anmerken zu lassen. Ja, das ist immer gut, cool zu bleiben. Im Verlauf des Abends bot ich ihr dann aus kollegialen Gründen an, ihr eine körperlich schwere Arbeit abzunehmen, weil sie auch Probleme mit der Wirbelsäule hat. Ja, okay. Eine halbe Stunde später war sie plötzlich wieder fürsorglich und hat sich wiederholt sichergestellt, dass ich genug trinke. Meine Fragen sind jetzt, was könnte ihre Mission sein? Ich glaube, sie ist einfach äh, verwirrt. Ja, will dich äh, Stand jetzt nicht daten. Ähm, Finde ich aber, äh, ist, du bist ihr als Freund wichtig und sie weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen muss und äh, switcht da so hin und her, denke ich. Ne? Ich habe mich in Lieb und möchte zu diesem Zeitpunkt nur noch mit ihr befreundet sein. Wenn das so ist, dann ist es so, ne? Ich gebe mir jedoch noch die vollen 30 Tage, um meine Entscheidung zu bestätigen. Bis dahin werde ich mich weiterhin versuchen, neutral zu verhalten. Ja, also wenn, wenn du das wieder weiterführen willst, dann würde ich aber auch sagen, dass du dich dann in vier Wochen wieder meldest irgendwie. Hat unsere freundschaftliche Beziehung noch eine Chance oder hat sie zum großen Treffer weggesteckt? Also, wenn du das weiter willst, hat sie bestimmt noch eine Chance. Ist das überhaupt eine gute Idee? Viele Grüße, Antarktika, Saschavkovic. <lacht> ähm, also ich habe, ich, ich, wie gesagt, ich will das nicht jedem ausdrücken. Ich habe eine sehr extreme Meinung zu. Ich habe auf sowas keinen Bock. Sage ich ganz ehrlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ich, ich sage jetzt noch mal, ich will das nicht jedem aufdrücken. Ähm, also, wenn das Leute anders sehen äh, und, und sagen, hey, mir ist denn die Freundschaft doch wichtiger, ich schluck das runter und ich krieg das schon irgendwie hin. Alles gut, äh, wunderbar, wirklich, nichts falsch dran. <lacht> Einfach, weil irgendwie auch so eine Freundschaft ein wichtiger Wert ist, so, ne. <lacht> Eins ist nur klar, wenn es irgendeine Chance gibt, dass sie doch auf die Idee kommt, dich daten zu wollen, die zugegebenermaßen sehr klein ist hier an diesem Punkt, dann nur darüber, dass man in seiner Polarität bleibt und sagt, hey, ich habe hier für mich eine klare Entscheidung getroffen. Ich will nur als Date mit dir zu tun haben. Das ist meine Entscheidung. Du kannst dich natürlich entscheiden, dass du es nicht willst. Dann ja, geht das hier auseinander von <lacht> uns. Und äh, da soll es Situationen gegeben haben, wo eine Frau dann das doch so cool fand, dass sie dann doch gesagt hat, ja hey, komm, vielleicht bist du doch mein ein Typ. Aber die Chance ist vielleicht ähm, gering und wenn du jetzt sagst, dass es dir auch so wichtig ist mit der Freundschaft, ähm, ist das völlig in Ordnung, wenn du dich jetzt noch ein bisschen erholst davon. Äh, nur überleg wirklich in dieser Zeit, du wirst weiter Geschichten hören, wie sie andere Männer hat, andere Partner hat. Äh, ja, und bist du wirklich in der Lage und, und, und willens auch das auszuhalten? Ne, das muss sie halt überlegen. Und ich sage ganz ehrlich, ich. Aber ich bin in meinem Leben immer extremer geworden und ich will das auch nicht. Wie gesagt, ich will das. Muss nicht jeder so sein. Äh, für mich gibt es da wirklich nur noch. Ja, klare Strukturen ähm, und sicherlich tolle Sachen, mit einer Frau befreundet zu sein. Aber wenn ich mehr von der will und sogar verliebt in sie bin, kein Bock, mir dann reinzuziehen, wie sie ein anderer Typen hat. Echt, dann lieber. Lieber ganz abhaken, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, entscheidet, muss jeder für sich entscheiden. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Äh, wir haben jetzt bald auch, äh, Mittwochabend ist dieses ähm, 40k, also 40.000 Abonnenten-Kanal-Special. Da müssten wir diese ungefähr haben. Ähm, Wenn es dann 10 weniger sind, ist auch egal. Äh, kommt da gerne dazu, wie gesagt, 20 Uhr Mittwoch live. Äh, Selbstliebe-Challenge geht nächsten Monat wieder los. Äh, Manifestations-Challenge. Uh, Verlosungstour und wir haben immer noch fünf Tickets oder so für Wien. Uh, vielleicht müsst ihr also ein bisschen suchen auf meiner Homepage. Ich glaube, die geht es nicht direkt über Eventim zu kaufen. Vielleicht weil es im Ausland ist. Ich weiß gar nicht genau warum. Und wir bereiten natürlich auch uh, für mein neues Buch auch die neue Lesetour schon wieder vor. Ciao, ihr Lieben.